Are you a capitalist? Ich möchte damit beginnen, euch zwei Antworten auf eine Frage zu geben. Und die Frage ist, bist du ein Kapitalist? First response. Do I consider myself part of the casino capitalist process, by which so few have so much and so many have so little, by which Wall Street's greed and recklessness wreck this economy? No, I don't. Die erste Antwort ist, Teil des Casino-kapitalistischen Prozesses, in dem so wenige so viel haben und so viele so wenig, in dem der, die Gier und die Rücksichtslosigkeit der Wall Street diese Wirtschaft zerstört haben. Nein, dann nicht. Second response. When I think about capitalism, I think about all the businesses that were started because we have the opportunity and the freedom to do that and to make good livings for themselves. Because people. Uh, to make a living for themselves and their families. We would be making a great mistake to turn our backs on what built the greatest middle class in society. Die zweite Antwort ist, wenn ich an Kapitalismus denke, dann denke ich an all die, äh, die Geschäfte, die äh, begonnen werden konnten, ähm, weil wir die Möglichkeit dafür haben und die Freiheit, das zu tun und weil wir ein gutes Auskommen, weil Leute ein gutes Auskommen für sich selbst und ihre Familie sichern können. Wir würden einen großen Fehler begehen, wenn wir ähm, uns, äh, uns davon abwenden äh, würden, was die beste, die größte Mittelklasse oder Mittelschicht in der Geschichte äh, hervorgebracht hat. That was a question that was asked during the first national nationally televised democratic presidential debate between Bernie Sanders und Hillary Clinton. Das war eine Frage, die gefragt wurde während der ersten um, demokratischen äh, Präsidentschaftsdebatte, ähm, die ähm, in, der, im ganzen, in den ganzen USA übertragen wurde, zwischen Bernie Sanders und Hillary Clinton. For the first time since Occupy Wall Street, the topic around capitalism and corporate greed is at the forefront. Even more historical is that socialism is being massively discussed in the corporate media and press. Das erste Mal seit Occupy Wall Street ähm, ist das, äh, das Thema des Kapitalismus und der ähm, Gier der Unternehmer ähm, an erster Stelle. Noch historischer ist der Fakt, dass Sozialismus ähm, in den bürgerlichen Medien und der gesamten Presse diskutiert wird. Bernie Sanders has awakened a sleeping giant of mass anger and frustration with US capitalism, packing Stadiums with thousands of people, rattling, rallying, rallying. Bernice hat einen schlafenden Giganten geweckt, einen Giganten von massenhafter Wut und Frustration über den US-Kapitalismus. Erfüllt Stadien mit tausenden von Leuten, die ähm, kommen, um äh, seinen Aufruf für eine politische Revolution gegen die Billardärsklasse ähm, zu erhören. Where youth are becoming more politically engaged, a study showed that socialism was the most looked up word in 2015, and that youth ages 15 to 29 are more likely to favor socialism ein Prozess in dem Jugendliche sich mehr politisch engagieren eine Studie hat gezeigt dass Sozialismus der meist gesuchte Begriff 2015 war und dass Jugendliche im im Alter von 15 bis 29 eine höhere Wahrscheinlichkeit haben Sozialismus im Kapitalismus vorzuziehen because of this mass enthusiasm around Bernie's campaign The Democratic Party is in a bit of a crisis. Unfortunately, Bernie decided to run a mostly anti-capitalist campaign and a pro-capitalist corporate party. Wegen diesem massenhaften Enthusiasmus um Bernies Kampagne in der Demokratischen äh, ist die demokratische Partei in äh, einer gewissen Krise. Unglücklicherweise hat Bernie sich entschieden, in einer, eine überwiegend antikapitalistische Kampagne in einer pro-kapitalistischen Unternehmerpartei zu, äh, zu starten. And we've seen massive voter suppression and election rigging unlike ever before. Poling stations running out of ballots, lines a mile long, and residents being denied the right to vote due to not having proper ID. Wir haben eine massive Wählerunterdrückung und eine Wahlfälschung gesehen, wie wir das noch nie zuvor gesehen haben. Ähm, Wahlbüros haben keine Wahlzettel mehr oder nicht genug Wahlzettel. Es gab kilometerlange Schlangen vor den Wahlbüros und Anwohnern wurde das Recht zu wählen verweigert, weil, sie ihren, weil der Ausweis nicht richtig war. Das korrupte System von Vorwahlen, Delegierten und Superdelegierten hat begonnen, die Demokratische Partei für ihre undemokratische Art zu offenbaren. From Aber trotz der großen Hindernisse, die der Demokratische Nationalkongress und die bürgerlichen Medien Bernie in den Weg stellen und dass die bürgerlichen Medien ihn nicht, also über ihn nicht berichten, bekommt er immer noch große Unterstützung von den Wählern und Wählern. Am 23. Januar 2016 ähm, sind tausende haben tausende Menschen in den USA an Demonstrationen für Bernie am March for Bernie äh, teilgenommen und zwar in 36 Städten. Das war das erste Mal in der US-Geschichte, dass Leute für einen Präsidentschaftskandidaten auf die Straße gegangen sind. Es gab überhaupt keine Berichterstattung von den bürgerlichen Medien und einen richtigen Medienboykott dazu. So on February 27, uh, thousands more took to the streets to march again, this time in over 70 cities. In places like Chicago 5000 people march downtown calling for an end to corporate greed and exploitation. Am 27. Januar äh, sind wieder tausende auf die Straße gegangen, dieses Mal in über 70 Städten. In Städten wie Chicago sind 5000 Leute ähm, zur Demonstration gegangen, um ein Ende für die Unternehmensgier und die Ausbeutung zu fordern. And still barely media coverage. Was also amazing is the amount of money Bernie's campaign has raised. Today he has raised 139 million dollars with over 3 million individual contributions, averaging 27 dollars each. Und immer noch gab es praktisch keine Berichterstattung. Was auch beeindruckend ist, ist die ähm, Zahl der Spenden, die Bernie's Kampagne gesammelt hat. Bisher hat er 139 Millionen ähm, sammeln können. Ähm, und Sie setzen sich zusammen aus über 3 Millionen individuellen Spenden mit einem Durchschnitt von 27 Dollar pro Spende. Und trotz dieser ähm, enormen Unterstützung fällt Sanders dennoch in den äh, Vorwahlen und bei den Delegierten zurück. In einigen Orten um, fällt die Entscheidung zwischen Sanders und Clinton um, als Kandidat durch um, uh, einen Münzwurf. So one process by which the next possible president of the United States is coin toss. I suspect we will see games of rock paper and scissors next. <lacht> Wenn eine ein Prozess durch den der nächste mögliche Präsident, äh, Präsident der USA ausgewählt wird, ein Münzwurf ist, dann erwartet sie als nächste als nächstes Auswahlprinzip ein Schere Stein Papier Spiel. The reason for this is that the US capitalist two party system is rigged and was never intended to be controlled by the voters. Der Grund dafür ist, dass ähm, das Zwei-Parteien-System des äh, US-Kapitalismus ähm, korrupt ist, und das Wahlsystem korrupt ist, und dass es nie dafür gestaltet wurde, damit es von den Wählerinnen und Wählern kontrolliert wird. So, that leaves us the question, can Bernie win? The likeliness is low, the Democratic Party will not allow a self-proclaimed socialist to become its presidential nominee. Das wirft für uns also die Frage auf, kann Bernie gewinnen? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering, denn die demokratische Partei wird nicht zulassen, dass ein selbsterklärter Sozialist der nächste Präsidentschaftskandidat wird. But I move away from the of Aber ich will etwas weggehen von der Frage, ob Bernie gewinnt oder verliert und mich mehr darauf konzentrieren, was das für den Klassenkampf in den USA bedeutet und für das Klassenbewusstsein. Die Menschen wollen kämpfen, aber noch wichtiger ist, dass die arbeitende Bevölkerung die demokratische Partei und politische Figuren wie Hillary Clinton nicht als diejenigen wahrnimmt, die ihre Bedürfnisse repräsentieren. For $15 minimum wage, the Black Lives Matter movement, the struggle to end environmental destruction and the fight for women's reproduction rights. Arbeiterinnen und Arbeiter sind aktiv in Kampagnen für um, den $15 Mindestlohn in der Black Lives Matter Bewegung, im Kampf um die Umweltzerstörung zu beenden und im Kampf um Selbstbestimmung von Frauen. The Republican Party continues to be reactionary right-wing lunatics. While all the Democratic Party seems to know how to do is tattle-tale on the Republicans, neither party can fight for the needs of working people. tun kann für die Bedürfnisse der Bevölkerung einsetzen. There have been major clashes in the trade unions. Were rank and file members feel betrayed by their leadership's endorsement of Hillary Clinton, and union members are revolting. Es hat große Auseinandersetzungen in Gewerkschaften gegeben, wo die Basismitgliedschaft sich verraten fühlen dadurch, dass ihre ähm, Führung Hillary Clinton im Wahlkampf unterstützt und äh, die äh, Mitgliedschaft der Gewerkschaften äh, revoltiert dagegen The contradictions within U.S. democracy. And the actual structures that exist are becoming extremely clear for working people and the Sanders campaign has accelerated that process. The Widersprüche in der US Demokratie und der eigentlich den eigentlichen Strukturen die ähm existieren werden sehr deutlich für die arbeitende Bevölkerung und die ähm, Sanders campaign hat diesen Prozess beschleunigt. Now this is not to say that everything Sanders support is right or that we agree with them. Das soll nicht heißen, dass alles, was, ähm, was Sanders ähm, äh, unterstützt, äh, richtig ist oder dass wir ihm zustimmen. Seine Außenpolitik und seine Unterstützung für den israelischen Staat ist schrecklich und wir unterstützen das nicht. Er musste auch von der Black Lives Matter Bewegung gedrängt werden, damit er eine deutliche Position ähm, gegen rassistische Ungerechtigkeit annimmt. Aber die beste Sache, die die Sanders-Kampagne bisher vollbracht hat, ist, dass ähm, sie Sozialistinnen und Sozialisten eine Plattform gegeben hat, den US-Kapitalismus zu delegitimieren und sein Zwei-Parteien-System und gleichzeitig für unabhängige Politik zu argumentieren. Now it would be foolish for one to say that the political terrain has not massively shifted over the last couple of months, creating more of an opening to argue for socialism. Es wäre albern zu behaupten, dass, dass das politische Terrain sich nicht deutlich verschoben hätte in den vergangenen Monaten und eine, ähm, eine größere Offenheit ähm, entwickelt hätte, um für sozialistische Ideen zu argumentieren. Where people are now planning and organizing to protest the DNC and Bernie's possibility of endorsing, endorsing Hillary if he loses the nominee. Ähm, wo Leute sich jetzt ähm, dafür einsetzen und planen, den Demokratischen Nationalkongress, ähm, also dort zu protestieren, ähm, wenn Bernie. Entschuldigung. Ähm, äh, also, äh, wo Leute ähm, jetzt planen, die gegen die Möglichkeit zu protestieren, dass Bernie vielleicht ähm, Hillary unterstützt, wenn er äh, den Vorwahlkampf verliert. Comrades, we're about to see an upheaval over the next couple of months and with students protesting against Student Debt and Donald Trump, Black Lives Matter movement and the upcoming Chicago Teachers Union protest happening next week and other labor, labor service. Genossinnen und Genossen, wir werden einen Aufstand in den nächsten Monaten sehen, ähm, bei dem Studierende und Schülerinnen ähm, gegen, äh, die, gegen die äh, Studiengebühren und die Schulden, die dadurch entstehen, ähm, äh, protestieren und, und sie werden auch protestieren gegen Donald Trump. Um, wir werden Proteste der Black Lives Matter Bewegung sehen und um, einen Protest der, um, der Chicagoer uh, Lehrerinnen- und Lehrergewerkschaft, die, die der nächste Woche stattfindet und auch andere Arbeitskämpfe. We as Socialist Alternative are positioned better than ever to argue for an independent party, pointing to our victory in Seattle with Shama Sawant Proving we can build a new political party of the 99 that refuses corporate money. Wir als Socialist Alternative sind besser als je zuvor positioniert, um ähm, für eine unabhängige Partei zu argumentieren, indem wir auf unseren Sieg, auf den Wahlsieg von Sharma, Sawant in Seattle verweisen können, was beweist, dass wir eine neue politische Partei der 99 Prozent aufbauen können, die Unternehmensspenden ablehnt. US capitalism and Imperialism is in crisis while it struggles to hold its position of global influence. Der US-Kapitalismus und US-Imperialismus ist in einer Krise, während die USA versuchen, ihre Position von globalem Einfluss zu bewahren. We know no matter what president is elected under capitalism, we will have war, poverty, racism, sexism, homophobia, terrorism, and environmental destruction. Wir wissen, dass egal welcher Präsident gewählt wird, im Kapitalismus werden wir trotzdem Krieg, Armut, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Terrorismus und Umweltzerstörung erleben. Und es werden die Armen und die Arbeiterklasse sein, die darunter leiden. Und deswegen kämpfen wir für eine sozialistische Gesellschaft. Und wir engagieren uns, wo immer das notwendig ist, um den, Kampf, äh, den Klassenkampf voranzutreiben. eigenen Kampf kämpfen. Those who do not move do not notice their chains. We fight because capitalism is failing us. We fight because together united we can win. We fight because we have the power. Die, die sich nicht bewegen, die spüren auch ihre Fesseln nicht. Wir kämpfen, weil der Kapitalismus ähm, äh, uns, äh, für uns gescheitert ist. Ähm, wir kämpfen gemeinsam und gemeinsam können wir gewinnen. Wir kämpfen, weil wir die Macht haben. matter Wir kämpfen für den Sozialismus und wir kämpfen, verdammt nochmal für die Menschlichkeit. Wir kämpfen, egal was kommt. The of a left party is on the die Möglichkeit einer linken, unabhängigen Partei steht schon am Horizont. But in the US, we will have a difficult fight ahead. The ruling class wants to save capitalism. Aber in den USA haben wir einen schwierigen Kampf vor uns, denn die herrschende Klasse will den Kapitalismus retten. I say to you comrades in Berlin, in Turkey, Ireland, Austria, Hamburg, Britain, England and so. Ich sage euch, Genossinnen und Genossen in Berlin, in der Türkei, in Irland, Österreich, Hamburg, Großbritannien, England und so weiter, You are fired up and ready to fuck up some capitalists. So keep watching.